Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel die und ich bin euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge sind wir hier in Da gelandet und <lacht> ich muss mir mich, muss mich die ganzen Dinger ja noch merken. Entschuldigung, und ja, ähm ich habe ein bisschen gegründet in der letzten Folge und dann habe ich auch auf Screen fortgesetzt. Ich habe unsere Charaktere auf Level 26 gemacht und ich habe alles, was es zu lernen gibt, gelernt, damit wir ja das erstmal hinter uns haben. Ich habe auch alle Sachen, die man ist ja kaufen und herstellen kann, habe ich auch hergestellt und ja, sage ich mal ja, äh, alle Waffen, die ich herstellen kann, sogar hier von Repeat, das zweite Dingen, äh, okay, bis auf das hier und halt sachen wo ich halt noch zum Beispiel keine Ahnung hier äh, CS leder kriege ich zum Beispiel nur von diesen einfischern die in dem keller von diesen einen typen wohnen und ja da kann ich nicht zurück im moment also ja da konnte ich dementsprechend nicht farmen und herstellen und ja da sind auch eine andere sachen dabei die ich noch nicht herstellen konnte und ja aber alles was ich herstellen konnte habe ich schon mal hergestellt ich habe hier noch glaube, das habe ich mal hergestellt. Nee. Das hier habe ich mir geholt. Geflügelte Stiefel, womit man angeblich schneller laufen kann. wo ich nicht so wirklich einen Unterschied merke, wenn ich ehrlich bin. Und ja. Arts ah, haben wir auch ein paar gelernt. Und zwar... Äh, Estel auf Level 26 hat Kavallerie gelernt. Verhindert vorübergehendes Taumeln. Rita hat auf Level 26 des Cards gelernt. Das ist das hier irgendeine Formel, der ganz Kirchen. Ich weiß, ich tue mir einfach nur nutze die Beschwörungsformel des karts Also die Namen tue ich mir immer alle notiert. Und äh, Yuri hat zwei, nein, einer gelernt. Aber ich weiß nicht auf welches Level. Ich habe irgendwann erst mit Level 26 mal eingewechselt. Dann hat er leuchtender Zahn gelernt. Und ich weiß nicht, ob er das schon auf Level 25 oder 26 gelernt hat. Deswegen ja, ich werde so notiert. Um, ich glaube, das war alles gut. Das heißt, wir können jetzt hier weitermachen, wir müssen jetzt nicht mehr so viel im Menü rumhocken. Wenn man eine neue Waffe oder so bekommen, dann können wir die direkt ausrüsten und müssen jetzt nicht hin und her wechseln. Und ja, das ist, glaube ich, ein bisschen gemütlicher. Deswegen habe ich ja auch gemacht, damit wir halt nicht um, ja so viel im Menü herumeiern müssen. Und gut, wir wollen hier eine, eine Gilde gründen und so, deswegen sind wir hier. Und ja, machen wir halt mal. Du stehst hier irgendwie verdächtig in der Mitte herum. Hey, was denkst du ja dabei, einfach hier um zu laufen? Ja, und stehst du denn in der Mitte des Wegs? Ja, um oh, Hallo, so wir müssen mit irgend so einem Oberboss hier reden, ne, der irgendwie der Boss von der super starken Gilde ist, indem wir es mal finden und ja, machen wir laba. Verdammt. どう<笑> Antara, wie zählt er? Ja, das kann's kräftig Was ist denn? Aj, tewa, eranda, hova, Ise. Zimanda, girnula, schosung, schosta, girnula, kazda, Und do toho. Und da, da, da, da, da, da, da, da, Ma, dein Motoroka. Los geht's, Okie! Nanoto! Nanoto! Nanoto! Nanoto! Was Nanoto! Nanoto! Nanoto! so von kaputt oder wird kaputt gehen. Ich wetten. <lacht> Jedes Mal da müsst ihr mal beobachten jedes mal wenn irgendjemand sagt oh, diese festung ist uneinnehmbar sie hat noch niemand eingenommen ungefähr eine minute später kommt jemand und nimmt die ein dieser typ war unbesiegt, niemand hat die nähe geschlagen irgendjemand wird dem besiegen. diese barriere ist noch nie kaputt gegangen und war immer stabil und so Pff, kaputt das ist jedes mal so immer wenn irgendwas unzerstörbar oder so ist dann ist da, wird dann auf jeden fall irgendwann zerstört Boah. Hm? Ja oder repeat ist verflucht hallo repeat stört irgendwie gar nichts in cutscenes bei habe ich so ein Gefühl warum ist er überhaupt da das mal ganz ehrlich ja, ich will mich mal hier umschauen ne man sagt es ist unsere Aufgabe ist gar nicht Spaß wenn andere gehen uns was machst du dann hier dann kämpft doch er mit oder so er steht da einfach oder so oh, prüfen okay nehmen die mit verdammt überall sind sachen verstreut sind fest aufgestapelt. neben fast mit zum Boden puren, puren stern kann ihn nicht rein wenn ich alles irgendwie monsterjäger und so was macht ihr alles noch hier da raus und kämpft und so hm. Pff, ich gehe einfach da rein Wir werden die lage schon alles im griff haben nein sehe ich was gehen wir erstmal ins gefängnis oh, sieht genauso aus wie das gefängnis in tell bis <lacht> mir kommt noch nicht weiter ich gehe weiter ich gehe sogar hier rein ja was machst du jetzt ne? aber ein apfelgummi klug und das hat sich aber liegen das klingt irgendwie gar nicht nach mir Nimm das ist mit klappt das lass mich den Frieden. Okay, sieht echt aus wie ein Gefängnis. wo weiß ich nicht. verdammt. Ich gucke auf die Aufnahme, dachte ich wäre da durchgegangen und dann nein. So. bei mir was bei. schon wieder seine brille wegkaufen du hast mich gefunden du bist ziemlich gut cool. so wie wir mal kocht wo Ich gebe dir das hier zu üben ich muss los wir sehen uns ich muss gehen mein planet braucht mich wenn sich die pfad und dann zimmer ich will die gilde machen kommen draußen ist chaos aber ach man der seen schmiede eine schmiedige die waffenrüstung erstellt eine der fünf meistergilden der union für eine Gilde von plastik ausgaben der ruinforter also sind okay auf beiden seiten gleich ich wollte schon sagen das sieht ein bisschen mehr aus als nur fünf max der fortuna eine hindergegner führung von kaufmann Flagge des Blutbundes, eine Söldner unter Erführung von Barbos. Flagge von Altos, auch himmelsfall genannt. Eine gilde unter Führung von Don weithaus die mächtigsten der fünf Meistgelden der Union. Flagge der Union. Warte, warte. Irgendwann habe ich auch... die Dings, ja, klingen nicht auch irgendwie? Okay, wahrscheinlich nicht. Ich dachte, die von Carol ist irgendwie auch einer der berühmtesten, aber anscheinend nicht das in den Kessel geguckt, jetzt ganz rot im Gesicht. So. So, also, die Monster erledigt der Alarm klingt nicht mehr. Ja. Das ist doch nicht unser Problem, Mann. Der Alarm ertönt und nicht mehr. Das ist alles wohl erledigt. Weil es ein Nierl ist. Nie schon wieder. Oh Mensch. E, nee, schnappen wir uns. Das ist Rhinosaurus, keine Ahnung. Oh, ich steuere steu, Carol okay. Wir sind Level 14. But... Oh, ich bin schon wieder... Ach verdammt, da wollte ich eine einsetzen. Hundefutter, lecker. Ist alles schön auf. Machen wir halt fertig, ne? In einer will. Halt. Ein bisschen neu. Aber ja über neunzehn verdammt Aber fangen gerade ne mein Gott er kettet hier ganz schön Ich komme schon wieder nicht. rennt schon wieder so schnell weg, ich krieg der wieder nicht. Bitte. Ha. Bah. Uh, wieder ohne Futter. <lacht> Lauf steht ja doch, oder? Oh, der ist tot. Oder die. <lacht> Wieso ist Azur Schneider außerhalb von Kämpfen so stark? Er jetzt mal, wenn er in Katzen einsetzt, sind die Gegner einen Schlag weg. Und über port sagen von der zeit Geil. Also, war alles rettet, ne? da ich glaube, die sind schon stark genug. Ist ja auch die Gildenstadt, also. Äh, ja, das hast du gerade zwei Mal gesagt. Weil oh, das Rieter ja nicht ran. Jedes Mal, wenn die irgendwie so ein Blaster anfängt, explodiert irgendwas. Und dann glaube ich, sie ist irgendwie nicht so gut daran. Na gut. Was ja, macht ihr euch um die Monster, so wie ich das von Anfang an irgendwie geplant hatte? Was geht denn hier vor? Was ist denn los? Lege es ja als Tell. Irgendjemand wird es auf jeden Fall sein. Ich habe so ein hell irgendwie, weil sie irgendwie ohne Dingen hier ohne Blast ja Magie anwenden kann. Vielleicht hat hätte halt irgendwie damit was zu tun. Irgendwie so was ne? ich kann einfach da rein. dann mal, warum seid ihr nicht draußen gekämpft, verdammt? war jetzt schon das ist gar nicht gut was okay wo ich bin jetzt ich habe keine angst vor monstern dann gehe raus und kämpft verdammt Boah. schlimmer als jäger monster Hunter. irgendwie posen müssen nachdem sind trank oh, apropos trank ne? ein heiligen trank Alter ich wusste es Alt. okay gut dass ich dann noch mal vorbeigeschaut habe, ne? dann habe ich dann verpasst und dann wäre ich verflucht gewesen ne? und all den zwei leuten die sich dieses projekt angucken äh, äh, was war da am boden Okay. Rita, warum du nicht? Okay. Wir haben uns gedacht, nein, jagt das Ding nicht in die Luft. Bronze. Was? Ah. da kann ich auch hier. So, ist einer am Zaubern. Ja, das Rita. Komm mal her. Wir mal den hier. Pff. <lacht> Mach mal deine Expo. Ich hasse es so sehr. Auf, ich kann auch grätschen Ja, <lacht> mir sieht's viel stylischer aus. Oder der armbrust fertig. Ja, noch mehr ohne Futter. Gut. Okay, Rita jagt das Ding nicht in die Luft. Aber, Ich も大変な騒ぎだ wegen den zaun finden. habe ich die runtergestellt. Das とおそらく Okay, gut gemacht Rita. gutes Machgut. Sofort noch sind da アンファーフォン 100 100 Gilden. Die Stadt, <lacht> <lacht> Okay, dann war irgendwie so abgeschnitten. Wo ich nichts gedrückt habe, ich kann da nicht hoch. Okay. Dann reden wir mal mit dem Don. Na war clever, oder? kann ich jetzt da rein. Nö. Okay. Dann gehen wir mal zum Don. <笑> <Okay. 笑> あれ。 まもああ。魔物なるほど。教えてくれてサンキューな。えどん 魔物 also teilen wir uns auf. der ich das? Ich kann Ich schon sagen. Und das ist er wieder. Gut, das ist ein So, <lacht> <lacht> irgendwie nicht <lacht> <lacht> nur gesagt da ist unser problem <lacht> <lacht> oh, dann gehen wir mal zu Das ist auch und, und ein repeat oder oh, komme ich nicht hin Das gleich. Dann gehen wir zu kief mock Warte mal, links war ich noch nicht. Dann bin ich mal da hingehen. Wo ist überhaupt kief bock Was ist das hier? Kochstation, Bistro, schwarzes Loch. Bitte was? Okay. Ich dachte jetzt aber irgendwie so Beine, die sich auseinander gespreizt hätten. <lacht> yeah. Da kann ich ein paar Rezepte holen oder so. Da wäre irgendwie perfekt. Ne? Bist du denn? Ich kann auf diesen dieser stuhl Platz nehmen. also würde ich gerne dort sitzen und speisen. Und die allerbesten Zutaten kommen Deshalb kann ich her. Danke. Ist die Stadt der Gilden. 全体に活気があってはい。すごくいい街だと思います。ゆりは<笑> weiß aber nicht gut und hey, ich bin kein zuteil als kommen wir gar nicht erst auf komisch gedanken ich bin in der ausbildung zum Meisterkoch, wie lange ich aber hauptsächlich gefuttert da bin ich auch meister koch nee, mehr gibt es ja nicht da hoch hier gehen wir weg von diesen gespreizten beiden das sind das hier für eine kochstation oder stadion oder was auch immer Wenn ihr irgendwie nichts zu tun gibt ich hätte man mal ein paar rezepte oder so geholt ne das wäre doch mal geil gewesen ich habe gleich ein rezept nachgeguckt hier aber egal wir müssen ja erstmal hier leveln sag ich mal Okay, Juri ist fast hochgeladen mit dem... Okay. Sollten wir vielleicht mit ihm mal ein bisschen kochen. Ich bin das 27 Minuten äh, aufnehme. Wer wissen du? Warum stehst du auf einmal? Ja. Nehmen an, der Wald ist irgendwo hinter dieser Stadt, Da ne? ja, speichern wir mal. Ja, guck mal, drei Stunden zweieinhalb stunden nee, zwei stunden zehn minuten ja. man mal immer wieder genau wegen hat drei bin ich auch immer drei vier stunden lang irgendwie sachen irgendwie am suchen weil da bin ich nicht am grind da bin ich äh, schatztro und so am suchen das dauert irgendwie ewig weil sie so gut versteckt sind so ist das hier der wald da ist der wald oder dann gehen wir mal da rein. Wald von Keef Mog. Ich kann nicht, wenn ich nicht, auch nicht, dass ich nicht. Ich kann die uh, yeah. 気をつけて der Pfrastigabo ist ja doch ist Hongkit, Hongkit, Hongkit, Hongkit, Hongkit, Hongkit, Hongkit, Hongkit, Hongkit, ich was so kann Eben hat sich der Gruppe angeschlossen, ausgezeichnet. Wenn es ein Mensch ist, denn der don 人物 so und einfach so hat sich jetzt bei angeschlossen er ist level 27 weil du, nach er hat sind so viel Mist hier reingeritten und dann als einfach so ja okay schließt sich uns an alles klar kein ding so und habe ich mir schon gedacht er hat böden äh, böden bögen deswegen konnte ich kein herstellen da hat alles schon aktuell keine ahnung weil nicht seine bewegung hoch im vergleich zu den anderen ja ich kann gerne leder um man kannst nur regen ich war ja nicht voll auf gegner vor jahre sogar eine saison abbruch abwehrbruch auf die gegner ich als herz des gegner wirkt vorbei bandsauern gegner schwein dem boden äh, weil den gegner trifft so alter sechs davon ist ausgerüstet in einem normalen angefangen nämlich von der distanz zwischen den gegnern okay wesentlich ist ja einer irgendwie was am lernen so als erste was wir hier machen ist dir das kochen beibringen ja Es ist zwielichtiger alter Mann, Bauernfänger. und nein, ein anderer ich auch betrogen. Okay. So, was ich aber nicht verstehe ist, er hat doch ganz offensichtlich irgendwie äh, einen Dolch oder so hier an seiner Hüfte. Wieso kämpft er damit mit dem Bogen? sich in ein kurzschwert verwandeln kann nur wenige können diese wach vorhanden haben ah, okay aber er hat auch ein kampfmesser als okay ich habe schon gesehen sehr gut ich habe es gesehen okay wo wir den mal aus okay, ich dachte schon ist ja wirklich so langsam nee. Und oh, er lernt eine ganze Menge Sachen. Was? Okay, gut, der kämpft wirklich mit Bogen. Sehr gut. Könnte nicht schlecht werden. Rasenattacke explosive Sagittarius okay oh, Fällt mir ein so, ganze Menge ganze Menge neue Angriffe was haben wir denn hier alles äh, schießt einen Feier in den Himmel und lasse ihn Augenblicke später ja. das würde ich gerne hier dann haben in dem boden durch das herz des gegners ja Tanzbär, drehe dich im kreis in teile liebe mit messer und schwert aus äh, Feuerfeuer in die runde um alle gegner auf dem weg anzugreifen okay und aber endlich mal ein fernkämpfer ja weil ich natalia natalia ne? Stelz auf der witz habe ich auch gerne gespielt wir im bogen noch mehr attacken oh, magie magie magie Okay. repeat was es gelernt. nicht schwer oh, und ich greife mit einem an wenn ich in der Nähe bin ja schon auch nicht schlecht weil das ist eine Mine ja, toll wie ich am fliegen gut nennt ja immer noch neue Sachen wirklich sehr seltsam マジでうさん臭いん so, ich habe jetzt gar nicht geglaubt. Komm, komm, komm, ja dann nicht. Du. Wir einen riesigen Abstand hinter uns. Also, ist das Jetzt er ihn entführt. Pass auf. ポストの Ich habe auf ihn sehr hart geschossen. Was war daran gut? Er hat ihn in Gefahr gestürzt, dann von dieser Gefahr gerettet so Ja, wo wir dich sehen können, klar und deutlich. Du, du bist neu, komm her, ich laufe nicht vor. <lacht> Sobald ich halt nämlich mache, laufst du direkt hinter mir und dann heißt es schon wieder hier Dings. So, danke. Ich dachte, was der gemacht hat, irgendwie ist eine Fähigkeit oder so. So Herzchen. Warte mal. Blutfledermaus. überlehmt doch so sie das? was das? kommen wir auch mal irgendwann runter oh, da kommt nur einer Okay, gefällt mir. Zauberharz, da brauche ich doch für irgendwas, glaube ich. Oder auch nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Schon wieder ein bisschen mehr seit ich... ich dachte, dieses eine mit dem... mit dem Pfeil gerade... war irgendwie, was was wir jetzt auf dem Feld hier machen können. Das ist dieses Gesicht, wenn er angreift, sein Porträt. So, komm mal her. So, aber endlich mal jemanden, der irgendwie so weglaufenden Gegnern ja die, die Fresse kann, ja oder weniger. So. Na gut, so weiß jetzt wieder der richtige Weg. Das ist wahrscheinlich wieder der richtige, ne? Pass auf habe ja, ich habe mich er Also ha. ja jetzt nicht lange gedacht, ne? Na, seid ihr, ne. Was bist du denn? Zeigt so ein riesen Dingen. Level 23, okay, ich glaube, wir sind halbwegs gelevelt. Ich kann keine Art einsetzen, wenn er irgendwie so angreift. finde ich irgendwie nicht so gut. Ups. Äh, boah, war einen Moment lang vergessen, wie man das macht. Das war krass. Mache ich auf den großen, ich den treffe ich besser. Holer weg! ist das? Nein. wir sind die gegner irgendwie nicht mehr so stark ja Will schon sagen die sind ein bisschen zu schwach dieses teil mit ihren riesen ihr habt ihr hat gesehen ihren riesen morgenstern alter Passende eine Ausrüstung von Heiler, ne? Au. Na, ja, ja, ja, was bringt das nochmal? Äh, okay. Weil da ich das Herz gehen und wir vorbei Band Zauber beim Gegner. Was bedeutet das? Können ja nicht mehr zaubern. Immer sagen, dass ne? wieso? wieso schießt er nicht wie ein normaler Mensch. Ey? Was soll das? Warte, ich treffe ich hier. Warte auf. Boom. <lacht> ah, warte du. Halt nur 6000 AP, ey. Oh, ey, das ist so dämlich, ey. Wer hat diese Mechanik hier erfunden, diesen Spiel, ey? Ich habe meinen angriff abgeschlossen dann renne ich jetzt mal weg so es dock es stock habe ich doch glaube ich naja ne? okay sehr gut mich dass es hier überall anläufigen er gibt ja zu viel er kann negative Auswirkungen auf menschen und plastik hier haben Wenn du viel eine atmest beschleunigt sich dein stoffwechsel und du wirst schneller erschöpft als sonst Oh, du weißt ja mehr, als ich dachte. Was? Das ist nicht als gesunder Menschenverstand. Mir ist schon klar, dass die Leute was über Auswirkungen von ER auf den menschlichen Körper wissen. Aber ich wusste nicht, dass es allseits bekannt ist, dass Blasse unter Umständen mit ER übersättigt werden kann. Nee, jeder, der mit body blast jetzt zu tun hat, sollte das wissen. Also mir war das neu. Ich hatte bisher gerade eben als Rita es erwähnte noch nie davon gehört. Ich soll es aufhören zu faulen und die Nase mal in ein paar Bücher stecken, Kleiner. Oh, wer hat das gedacht? Er weiß was. Und wo bin ich hier gerade? Warte mal, war mal unten hier richtig, ne? Äh, falsch, also richtig. Falsch ist richtig. Oder auch nicht? Kerl, okay, was machst du da? Wir müssen schnell los. Ja. Wow. weg, greift mich nicht an. Geht weg mit dir. Kerl Carol, Carol ist schon gut, ist, ist schon weggeflogen. Was <lacht> ja, okay. Da mal weiter. Kerl kommt mir etwas verändert vor. dir nicht auch glaubst du mir? Kommt der kleine so weggetreten wie immer vor? Nein, etwas ist anders. Der Kerl, den ich früher könnte, hätte sich in so einer Situation glatt in die Hose gemacht. Oh, stimmt, da hast du recht. Oha, Insekten ein Riesenschwarm. Achtung. Ja, haut ab, haut doch, haut schon ab. Er geht, hey, was soll das? Ah, meine Augen. Ich habe dir losgegeben, gegeben, um dir den Riesenschwarm Insekten vom Leib zu halten. Wo hat sie das Ding? Ist doch nicht zu fassen. Ich dachte, ich müsste sterben. Carol, du hast echt Angst vor Insekten, oder? wäre ich? Überhaupt nicht. Ist schon okay, Kerl, du brauchst uns nichts vormachen. Hier in dem das hier, original Insektenspy aus Aspio. Die Biester fern, oh, äh, wenn ich darf, klar, aber versprich nicht in der Nähe von Personen, das kann ziemlich brennen. Dann bin ich also nicht mehr meine Person. Mann, Na, los gehen wir. hat Geh folgendes Basisart gelernt: Insektenatem beängstigend. Das, 怖い<笑> Ich kann Okay. Ah, okay, cool. Ah, okay, cool. Sackgasse. Orangen Gummi. Äh... Carol hat dingens gelernt. ist ein Giftglas ausführen, um deine Gegner anzugreifen, aktiv gegen Insekten gegner. Äh, schön. So, da wurden die ganzen Katzen ausgelöst, also nehme ich mal an, da ist falsch. Also richtig. So. Ah, verdammt, falscher Angriff. Ich wollte ich eigentlich treffen, weil es mein Überleben noch aktiv war. Du Pisser! Ah, ausgewichen. Was jetzt? Wie Ding so eine Schraube macht. <lacht> Na, habt ihr schon alles erledigt? Nö, Au. wir waren noch alle voller AP fast. Das ist So bescheuert, ey. Ja ne. Kann ich bestimmt besser treffen, genau. Wieso treffe ich damit nicht? Auf ey. <lacht> <lacht> ah, dieser. <lacht> das ist so eine nervige Mechanik, ne? ich habe nicht einmal angriffen jetzt renne ich weg für immer und ewig oh. Oh. <lacht> Ey. Aber bitte rennt nicht weg wir machen hier immer so eine schraube wenn ich hier mit drin Aber war echt nicht viel ab ey au warte du warte du kleiner äh äh äh äh äh äh äh äh, äh, äh, äh. äh, äh, äh. <lacht> was ist dieser Kampfstil <lacht> Und verteidigung und wir schauen einfach bloß rückschritt verarzten da sind fünf von sechs fähigkeiten jetzt gewesen aber oh, geht doch mal ein bisschen weg war oh, junge Jetzt gibt es einfach das sind alle fast voller PS aus uns nicht heilen. Ah, sehr gut, ich habe also gegen fliegende Gegner, solange die ein bisschen unten sind. So, das hier sieht auch schon wieder richtig aus. Warum treffe ich diese Dinger nicht, ey? ey ich darf immer weiter, gemacht Wieso tut er immer beim zweiten Schlag schon eher? Da weil die fliegende Gegner sind, oder was? Ja, ich war überlebt. Da haben wir uns jetzt hier wieder zurücklaufen. Ich glaube, ich muss wieder zurücklaufen. Da mag ich nicht so also weitläufigen Gebieten ey. weg geht weg. hat ein bisschen was von Hubert aus Tales of Graces. Der Daumenbogen, den man irgendwie zwei Klingen verwandeln konnte, eine Doppelklinge und zwei Pistolen. War doch ein bisschen krasser. ich muss auch mal googeln ne? irgendwie der einzige bin bei dem dazu so ist oder ob sich andere leute auch darüber beschweren der allerletzte ey. ich gehe mal kurz zurück mal mit einem heiligen trank Ich habe schon das Gefühl, ich bin ja schon wieder viel zu weit. Kann sein, dass wir ein bisschen schneller sind. Ne? So, da hinten sieht zum Beispiel wichtig aus. Ne? Na, ich knüpfe mir halt hier mal alles. Und dann gehe ich wieder. Ne? Jetzt geht's da weiter. Pass auf. Hier ist richtig, nehme ich an. Alter, wieso finden der eine Weg dann so weit? Und oh, da haben wir noch jemanden. 足り<笑> <ナイスキャッチョ。笑> <笑> 現地は世界あんたとりあえず Deswegen muss ich uns anschließen. und sie an der Knarre schließt sich uns an. 1 und das habe ich gesucht. Da können wir ja speichern. Neben diesem Monster. Äh, ja gut, fand ich jetzt viel erreicht. Ne, ich nehme an, wir haben viel erreicht, glaube ich. Gut, dann muss ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann weiter in diesem Wald, wo wir wahrscheinlich erstmal wieder zurücklaufen müssen da das hier doch der richtige Weg ist. Und, ja. Ich bleibe mich allzu viel Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Äh, äh, äh, tschüss.